Hallo zusammen, da sind wir schon wieder. Ich bin natürlich wie immer dabei. Mein Name ist Marc und natürlich habe ich auch Caro dabei. Wie immer haben wir ein wunderbares Thema vorbereitet. Caro, was zeigen wir denn heute? Heute kümmern wir uns um den Freigabemoment. Also immer dann, wenn ihr irgendetwas zu genehmigen habt, wenn ihr vielleicht auch mal in die Situation kommt, dass ihr etwas ablehnen müsst. Und ähm, wir gucken uns im ersten Kurzvideo an. Wie schafft ihr es überhaupt, den Überblick zu bekommen, auf welcher Basis könnt ihr schnell und einfach mit APM äh, etwas freigeben oder ablehnen, also eure Genehmigung geben. Und ähm, danach schauen wir uns an, was eure Genehmigung oder Ablehnung alles auslösen kann. Nämlich für den Prozess und auch für eure Stammdatenobjekte, zum Beispiel Materialien im SAP. Ja, cool. Dann startet doch mal das Video. Was wir hier sehen, ist ein ganz, ganz schlanker Prozess. Stellt euch vor, ihr rennt gerade mit einem Blatt Papier durchs Werk und möchtet einfach von den Experten die Stimmung abholen zu einer Kundenanfrage oder zu einer Kundenbeschwerde, mehr oder weniger. Und ähm, ja, dieser Customer Change Request, der kommt jetzt rein. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir ohne Schnickschnack mit APM durch reine Digitalisierung von Feedback schon einen Vorteil erzielen können. Hier sieht man direkt den Sales Manager, der trägt mal die ersten Werte ein. Der sagt eben, jawohl, wir haben Target-Costs, 15.000 Euro, ist ein Einzelteil in dem Fall. Wir haben schon mal ein Delivery-Date, der Kunde wünscht sich eine Änderung. Und ähm, ja, kann man noch ein paar andere Informationen wie Kundennummer oder den Supplier von dem Produkt. Und dann hier, Kunde ist unzufrieden, gleich das erste Feedback. Aktuelle E-Motor bringt nicht die richtige Leistung, will halt bessere Leistung haben. Hört sich erstmal easy an, der Sales Manager hat es gleich mal reingehängt. In dem Beispiel war ich übrigens alles, also bin ich jetzt der Engineering Manager und habe jetzt gleich die erste Entscheidung. Und zwar soll ich jetzt bewerten, soll man das machen oder nicht? Ich lese das hier nach. Ah ja, mm -hmm. Okay, Target Costs. So, oh, habe ich verstanden. soll ein bisschen was ändern. Natürlich kann man noch mehr Informationen reinbringen. Nimm die Aufgabe an und sag, ey, für mich ist das super hohes Risiko, aber... Ich sage lieber, accept under reserve, wer weiß, was der Chef denkt. Schreib rein, E-Motor, e leistungsstark, richtig schwierig, Getriebe, Standfestigkeit, vielleicht kritische Fehler und sag nur unter Umständen würde ich das gerne machen. Nächste Aufgabe, auch ich selber, Manufacturing. Beim Manufacturing das Gleiche, ich schaue mir an, was wird denn hier geschrieben? Ah ja, neuer E-Motor, für mich überhaupt kein Problem im Bereich Manufacturing. Neuer Motor einbauen, das ist ganz easy. habe ich einen Experte, der Harald. Harald kann es machen. habe schon geguckt im Kalender, ist frei. Easy going. Jetzt haben zwei Experten ihr Feedback abgegeben. Engineering und Manufacturing. Quasi wie so ein Laufzettel. Was haltet ihr von der Änderung? Und jetzt bin ich der Chef. Vielleicht der Besitzer <lacht> von der Firma. Könnte ja ein kleiner Laden sein. Und schau jetzt mal rein. Das Erste, was ich mache, ist, ach, da soll ich wieder was approven. Schau mir die Zahlen an, guck mir die Risiken an und denke, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Jetzt gucke ich mal, was meine Jungs gesagt haben. Als erstes gucke ich rein, kann gleich nachgucken im Workflow, der geladen wird, kann sagen, ah, was hat denn Engineering geantwortet? Uh, ja, Motor kritischer Fehler, pff, also hohes Risiko. Was hat Manifection gesagt? Gucke ich auch noch rein. Ah ja, kein Problem, Motor liegt vor, kann ich einbauen. Und jetzt treffe ich meine Entscheidung. Und in dem Fall äh, habe ich darauf keine Lust. Ich erinnere mich noch. Hier, Not <lacht> approved. Sage ich, der Kunde will eh keine weiteren Aufträge mit uns machen. Risiko für Engineering ist hoch. Ist mir egal, ob der zufrieden ist. Marge gibt es eh nicht. Und tschüss. Und zack, haben wir die Entscheidung. Wir haben also zwei Experten befragt, die ihre Entscheidung abgegeben haben. Und der Chef hat seine Entscheidung drüber gelegt. Und das ist jetzt einfach alles dokumentiert. Und damit sind wir auch schon fertig. Okay, danke Marc. Das war natürlich ein richtig schlanker ähm, Prozess. Und jetzt habt ihr gesehen, welche Informationen man unter Umständen durch APM gewinnt, um die Entscheidung zu treffen. Und äh, die andere Seite der Medaille ist natürlich, was passiert jetzt? Also was löst eure ähm, Genehmigung oder Ablehnung denn jetzt wirklich aus? Und das möchte ich euch jetzt zeigen in diesem zweiten Video, wo wir uns anschauen, welche Effekte ähm, kann denn eine Ablehnung haben? Und welche positiven Effekte auf eure Stammdaten zum Beispiel kann eine Genehmigung haben. Ich starte das Video einfach mal. Wir sehen hier auch einen relativ schlanken Prozess, wo wir sagen, hey, wir machen einen Design Approach in Mechanical Engineering. Dann gucken wir uns das aus der Produktionsseite an zum Schluss. Gibt jemand frei? Und wir haben hier repräsentativ für eure Produktdaten, ein Dokumenteninfosatz aus dem SAP. Der ist im Start-Work-Modus, das heißt, der hat den Status in Arbeit und wir haben ein Material, ähm, was noch in Konstruktion, also nicht für die Serienverwendung in der Produktion äh, freigegeben ist. Das heißt, wir haben dort die Stammdaten im Zugriff und äh, den entsprechenden Status. Und wir werden sehen, wie sich jetzt unser APM-Workflow äh, auf diese Objekte auch auswirken kann. Jetzt spule ich vor. Jetzt, jetzt war ich quasi der Dreh- und Angelpunkt, habe alle Rollen mal eingenommen und jetzt spielen wir Approver. Das heißt, wir haben Design Approach, die Dokumente, Materialstämme. Wir haben Effekt vom Production Engineer. So, und jetzt habe ich hier eben in meinem Approval Task auch die Übersicht. Worum geht es überhaupt? Wir haben die Attribute. Ich sehe hier direkt die Objekte und kann den Task annehmen und kann eben auf Basis der Daten, die ich mir dann auch anschauen kann, das wisst ihr schon im APM, kann ich jetzt äh, freigeben oder ablehnen. Und jetzt beobachtet bitte mal ähm, links den Workflow. Ich versuche das mal hier gegenüberzustellen. Ich sage jetzt not approved. Warum? Das Design hält für mich den Anforderungen nicht stand. Ähm, das ist mir alles irgendwie. Ja, nicht nicht koscher, deswegen möchte ich das ablehnen und ich möchte euch zeigen, wenn etwas abgelehnt wird, muss eigentlich eine Überarbeitung erfolgen. Und jetzt achtet auf links. Zack, meine Ablehnung, ohne dass ich irgendetwas händisch machen muss, hat dafür gesorgt, dass EGEN beim Mechanical Engineer Task ankommt und der soll das doch bitte überarbeiten. Und es ist absolut dokumentiert, dass ich nicht freigegeben habe, mit welchem Kommentar. Und wie ist das jetzt überhaupt möglich? Wir haben ja wie so ein Baukastensystem, das wisst ihr. Wir haben hier einfach konfiguriert, wenn jemand an diesem Task not approved, dann füge bitte, liebes APM, ein Template mit vier Tasken ein. Super. Wir spulen wieder vor, die Überarbeitung hat stattgefunden, neues Dokument. Wir schauen uns wieder an, wir sind wieder beim Approver. Und ihr könnt es euch denken, natürlich gebe ich dieses mal frei. Ihr erinnert euch, wir haben uns diese Dokumente und den Materialstandort im bestimmten Status und jetzt haben wir eingestellt, dass wenn ich genehmige, dass dieses Dokument freizugeben ist, es soll bitte den Status wechseln und auch das Material soll freigegeben werden für die Produktion. Ich gebe in meiner Evaluation einfach an. Ja, alles super. Jetzt schauen wir uns an, was passiert. Und ich stelle meinen Task fertig. Und ihr seht, zum Schluss landen wir im Workflow bei der Mail. Hey, A notification an alle, die wir hier informieren wollen, dass das neue Design approved wurde. Und jetzt schauen wir uns den Effekt auf die Objekte an. Und die Objekte, das sind Stammdaten im SAP. Dokumentinfosatz und Material. Wie schaffen wir das? Wir haben hier kleine Automatismen, auch Baukastensystem zum Material und zum Dokument. Und man kann immer einen Source und einen Target-Status eingeben. Und so kann man für sich einfach einstellen, ich möchte dass das Dokument oder der Materialstamm von dem einen in den anderen Status geändert wird. Und ihr seht das, das ist immer noch Start Work und das Material im Status 02 und jetzt drücke ich Refresh, zack, Active. Dokumentstatus wurde geändert und es ist auf Produktionsstatus Crossplan 03. Also auch da, ihr konzentriert euch auf euren Job, nämlich die Genehmigung zu erteilen und das System übernimmt für euch die Administration. Wir können einfach den ganzen Papierprozess ersetzen und darüber hinaus können wir auch noch verhindern, dass der Chef danach durch die ganze Firma rennen muss, wenn er was abgelehnt hat und jedem sagen, dass er es nochmal machen muss. Das Template wird einfach geladen und jeder weiß, oh, der Chef hat abgelehnt. Das sind die Gründe. Ich muss meine Arbeit nochmal machen. Und ich hoffe, ja. euch hat die kleine Vorführung gefallen. Bis bald. Tschüss. Ciao.